What? Ernsthaft? Du schaltest nach dem Input-Overflow vom letzten Video tatsächlich noch ein? Krass. Ja dann, willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Interface-Tutorials. Ich quatsche auch nicht lange, nach dem Intro geht es weiter mit der Militärverwaltung, der Weltkarte und der Aktionsleiste. Hammer auf Amboss in 3, 2, 1... Kommen wir nun zum Militärmenü, welches ich bislang aus gutem Grund übersprungen habe. Hier kannst du neue Militäreinheiten, sogenannte Squads, erstellen, welche mit bis zu 10 Personen besetzt sind und für dich kämpfen bzw. die Festung beschützen sollen. Nachdem du zumindest einen Commander ernannt hast, kannst du deinen ersten Squad anlegen. Dabei bestimmst du als erstes, welche Rüstung getragen werden soll bzw. damit auch welche Art von Kriegern es sein sollen, Nah- oder Fernkämpfer. Das kann aber später noch alles näher angepasst werden. Wenn dieser neu angelegte Squad dann in der Liste auftaucht und angewählt wird, können die Positionen beginnend mit dem Anführer besetzt werden. Nachdem der Anführer benannt wurde, können nacheinander bis zu neun weitere Personen ausgewählt werden. Wieder zurück im Squad-Menü kann unten unter Equip die Uniform auch wieder geändert oder gleich eine neue angelegt werden. Die einzelnen Kleidungs- und Waffenzuweisungen für einen einzelnen Zwerg findet man dann unter Details, rechts neben dem Zwerg. In der Übersicht kann man an den Farben auch erkennen, ob der Zwerg das jeweilige Teil gerade zugewiesen bekommen hat und es auch trägt, was grün entspricht. In Gelb, ob es zugewiesen wurde, er es aber nicht trägt oder aus verschiedenen Gründen nicht tragen kann oder in Rot, dass es weder zugewiesen noch ausgerüstet ist, zum Beispiel weil es den Gegenstand in der Festung nicht gibt. Squads können dann noch direkte und indirekte Befehle erhalten. Die Schaltflächen unten zeigen die direkten Befehle Töten, Stationieren, Patrouillieren, Verteidigen, Trainieren und Abbrechen des aktiven Befehls an. Darunter kann mit Schedule ein Zeitplan festgelegt werden, wann die Zwerge was machen sollen. Also beispielsweise abwechselnd Trainieren und Außer-Dienst im monatlichen Wechsel oder die Verteidigung der Festung und Training im Wechsel. Neben den vordefinierten Jahresroutinen können auch weitere angelegt werden. Weitere Details schaust du dir am besten in meinem Militärvideo zum klassischen Dwarf Fortress an oder später in einem neuen Video für die aktuelle Version. Zurück im Militärmenü kannst du mit dem roten X die gesamte Einheit auflösen. Denk hier bitte daran, dass es keinerlei Sicherheitsabfrage gibt. Wenn du dort drauf drückst, ist alles zuvor konfigurierte weg. Mit dem Kartensymbol unten rechts gelangst du in die Ansicht der Weltkarte. Dieser Bereich ist sehr umfangreich und bedarf eines eigenen Tutorials, daher nur eine kurze Übersicht. Hier kannst du erst einmal durch verschiedene Farben erkennen, welche Orte wie kategorisiert sind. Gelb ist deine eigene Position. Blau ist deine Zivilisation. Mit Grün hast du eine Allianz. Rot sind andere Zivilisationen, mit denen du dich derzeit im Krieg befindest. Und grau sind Zivilisationen, mit denen du bislang keinen Kontakt hattest. Von hier aus kannst du Missionen starten, um beispielsweise deinen Nachbarn offen anzugreifen und ihre Siedlung zu zerstören, Tribut zu fordern, zu besetzen, Gefangene zu befreien oder Ware zu stehlen. All das setzt natürlich mindestens ein Squad voraus, welchen du vorher gebildet haben solltest. In dieser Ansicht kannst du auch Gerüchten nachgehen, die dir eventuell deine Händler übermittelt haben. Dabei geht es meistens um den aktuellen Verbleib von Artefakten oder Armeebewegungen. Orte zu den Gerüchten werden weiß umrahmt oder mit einem gelben X markiert. Alle bekannten Artefakte findest du unter Artefacts und kannst diese damit gezielt aufsuchen, falls du es auf sie abgesehen hast. Die aufgeführten Zivilisationen kennst du ja bereits vom Tutorial, bei dem ich die Karte generiert habe. Hier werden aber nun auch Importwerte und, falls vorhanden, Vereinbarungen mit den Händlern aufgeführt. Du siehst also schon, dass die zahlreichen Menüs, also auch die vom letzten Video, sehr viel Tiefe beinhalten. Ob es jetzt das Militärmenü, Justiz oder das labour ist. Sie einmal kurz kennengelernt zu haben, sollte ihr aber im Verlauf des Spiels sehr helfen. Nun fehlt dennoch ein weiter Bereich, den ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe, der Interaktionsbereich. Den möchte ich dir jetzt dann aber auch in dem Spiel zeigen, welches wir im vorangegangenen Weltgenerierungstutorial erzeugt und besiedelt haben, also auf der buchstäblich grünen Wiese. Hier sind wir wieder zurück im neu generierten Spiel. Das erste, was du meist nach deiner Ankunft machen wirst, ist, dich in die Erde zu graben. Das ist gleich der erste Befehl ganz links in der Aktionsleiste. In den Boden kommst du anschließend über zwei Wege. Erstens über den Befehl Dick Channel. Nachdem du Anfang und Ende auf dem gleichen Teil gesetzt hast, erzeugst du damit eine abwärts gerichtete Rampe in die Etage darunter. Schöner ist meiner Ansicht nach, wenn man dafür Treppen benutzt, was mit dem zweiten Symbol von links zu erreichen ist. Hier musst du allerdings das Ende deiner Markierung in der darunterliegenden Zieletage setzen. Schaltest du den Pausemodus aus, so werden diese zwei Zugänge auch prompt gegraben. Dort angekommen kannst du nun die Gänge auf dieser Etage mit dem Spitzhackensymbol graben. Möchtest du aus der unteren Etage wieder heraufkommen, wenn du weder Rampe noch Treppe hast, Kannst du mit der Schaltfläche in der Mitte eine unangetastete Wand in eine nach oben gerichtete Rampe verwandeln? Mit dem letzten der fünf Befehle kannst du Konstruktionen wieder abbauen, wie mit speziellem Material aufgebaute Treppen oder Wände. Diese Standardaktionen sollten dir vielleicht auch schon beim In-Game-Tutorial entgegengekommen sein. Ich gehe aber hier mal ein kleines Stückchen weiter. Standardmäßig ist die Rechteckauswahl aktiv. Das heißt, du kannst damit schnell einen ganzen Raum ausheben. Es ist aber auch möglich, auf den Malen-Modus umzustellen, bei dem du jedes Feld einzeln markierst, womit sehr einfach sich windende Gänge angelegt werden können. Rechts daneben findest du noch einen weiteren Pfeil, welcher ein Untermenü öffnet. Die Zahlen von 1 bis 7 fallen dabei direkt ins Auge. Das sind die Arbeitsprioritäten. Im Standard ist die Priorität mit 4 ausgewogen gewählt. Möchtest du, dass etwas in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet wird, dann musst du die Priorität bei der früheren Aufgabe entsprechend auf eine niedrigere Zahl setzen. Es wird dann automatisch immer das nächste erreichbare Teil mit der niedrigsten Priorität bearbeitet. Dann kannst du auch den Blueprint-Modus aktivieren, in dem du erst einmal, auch wenn das Spiel weiterläuft, in Ruhe vorplanen kannst. Designierungen im Blueprint-Modus werden immer blau dargestellt und nicht von den Zwergen bearbeitet. Mit dem kleineren Symbol rechts daneben, kannst du die Planung in richtige Aufträge umwandeln. Und ebenso mit dem ganz rechts wieder umgekehrt in den Blueprint-Modus versetzen. Einen Teil habe ich gerade übersprungen, dafür müssen wir mal ein paar Etagen tiefer gehen. Im Standard steht der Grabenmodus auf All. Mit dem Erz- und Edelstein-Symbol kannst du alle potenziell erzhaltigen Gesteinsarten und edelsteinhaltigen Wände markieren, ohne die normalen Steinwände mit abzubauen. Auto heißt, dass wie bei dem Erz- und Edelstein-Symbol in die Erz- und Edelsteinwände gegraben wird, aber auch, dass darüber hinaus die dadurch freigelegten und die direkt angrenzenden Wände automatisch auch bearbeitet werden, wenn sie dem gleichen Typ entsprechen. Das ist eine super Option, wenn du nur auf ein bestimmtes Erz aus bist und dir möglichst viel Arbeit mit den Steinen dazwischen sparen möchtest. Mit dem Edelstein beschränkst du dich anschließend auf die Edelsteine, wenn du gerade welche im sichtbaren Bereich hast. Wenn du dich übrigens mit einer Auswahl vertan hast oder das automatische Rahmen unterbinden möchtest, dann kannst du die Designation jederzeit mit dem Radiergummi wieder entfernen, wie es auch für die folgenden Aktionen möglich ist. Machen wir weiter mit dem zweiten Aktionsmenü, das Fällen von Bäumen. Das ist deutlich einfacher aufgebaut als das Mining, prinzipiell gibt es hier nur eine einzige Aktion, nämlich das Markieren von Bäumen. Auch das kannst du im Einzelverfahren oder mit der Rechteckauswahl machen. Und auch hier hast du die eben vorgestellten Prioritäten und den Blueprint-Modus. Achte beim Fällen von Bäumen nur darauf, dass du nicht direkt über deiner Festung fällst, falls du etwas direkt in der ersten Etage unter der Oberfläche angelegt hast, da du dir sonst ein Loch in die Decke zauberst. Wo wir hier gerade so schön an der Oberfläche sind, kannst du mit Menü Nummer 3 wilde Pflanzen ernten. Das können Stachelbeeren, Erdbeeren, Reis, Spinat und viele weitere Pflanzen sein. Das ist besonders nützlich, wenn dir mal das Essen ausgeht, du Pflanzen zum Brauen brauchst oder Samen zum Anbauen neuer Pflanzen an der Oberfläche. Das Menü ist exakt gleich wie das bei den Baumfellarbeiten aufgebaut. Hier lohnt es sich meist ein Rechteck über eine größere Fläche zu selektieren. Und wenn Du Deine Standing Orders, wie bereits erklärt, auf Everybody Harvests stehen hast, dann helfen auch alle derzeit freien Zwerge fleißig mit. Für Menü 4 müssen wir wieder unter die Erde gehen. Das ist nämlich für den Feinschliff der Steine zuständig. Mit der ersten Option können die Steine generell geglättet werden, was sie für die Zwerge schöner aussehen lässt und den Wert Deiner Festung erhöht. Geglättete Wände können auch nicht mehr überklettert werden. Das Glätten geht natürlich nicht mit Sandwänden oder Böden, das muss schon ein fester Stein sein. Auch für alle Glättoptionen gilt natürlich wieder das System mit der Priorisierung und dem Blueprint-Modus. Sind die Wände und Böden erst einmal geglättet, ergeben sich noch mehrere Möglichkeiten damit. Einerseits können sie graviert werden, was etwas länger als das Glätten dauert, aber den Raumwert nochmals anhebt. Im Gegensatz zum Glätten hat beim Gravieren aber jede Gravur eine bestimmte Qualität. Das heißt, jemand, der besser in seinem Engraving-Job ist, wird auch einen höheren Wert erreichen. Die Künstler hinterlassen in den Gravuren immer einzigartige Bilder. Häufig findet man auch Bildnisse von Dingen aus der Vergangenheit, die ihn oder sie selbst positiv oder negativ beschäftigt haben. In die geglätteten Steine können auch Schienen für Grubenwagen gehauen werden, anstatt Schienen zu konstruieren. Das funktioniert zwar auch auf gravierten Steinen, aber dadurch geht die Gravur leider verloren. Die letzte Möglichkeit, die du bei geglätteten Steinen hast, sind Schießscharten hereinzufräsen. Wenn du hinter einer Wand noch einen Gang gräbst, kannst du in der Wand dazwischen die Schießscharten anfertigen, sodass deine Armbrustschützen gefahrlos dazwischen herschießen können. Etwas abgetrennt vom ersten Teil geht es im nächsten Menüpunkt um das Errichten von Gebäuden, Konstruktionen und Aufstellen von Gegenständen mit wirklich vielen Möglichkeiten. Alle bläulichen Einträge haben jeweils noch ein Untermenü. Oben geht es direkt los mit den zahlreichen Workshops. Unter den ersten dreien gibt es ebenfalls noch einiges in den Untermenüs zu entdecken. Eines der ersten Dinge, die du vermutlich bauen würdest, wäre ein Carpenter, also ein holzverarbeitender Zimmermann. Denn niemand anders stellt dir die Betten für deine Zwerge her. Wenn du den Workshop ausgewählt hast, öffnet sich noch ein weiteres Optionsfenster, welches dir die Option bietet, ob du das für das Errichten notwendige Material selbst auswählst oder einfach das nächstgelegene wählen möchtest. Für die ausführliche Erklärung lasse ich die manuelle Auswahl. Die Checkbox Keep building after placement lässt den Baumodus nach dem Bauen aktiv, was nützlich ist, wenn du mehrere dieser Workshops oder andere Gegenstände platzieren möchtest. Dieses Fenster wird dir nämlich häufig entgegenkommen. Ich lasse die Option aber deaktiviert. Ich suche mir also einen 3x3 teils großen Ort aus und platziere den Carpenter Workshop. Anschließend werde ich aufgefordert, ein einziges Material auszuwählen. Die Anzahl steht oben. Bei manchen Konstruktionen können es deutlich mehr sein. Dann habe ich die Wahl, verschiedene Materialien einzeln nacheinander zu wählen oder mit einem Knopfdruck alle einer Art, aber das sehen wir gleich noch einmal. Nachdem ich ganz klassisch ein Holz zur Konstruktion des Zimmermann-Workshops gewählt habe, kommt auch direkt der Zimmermann und baut ihn in wenigen Sekunden auf. So läuft es mit den meisten Einträgen in den Workshops. Was anders läuft und du auch früh am Anfang benötigst, ist ein Farmplot, auf dem du deine Pflanzen anbaust. Das Anlegen einer Farmparzelle kann in einer Rechteckauswahl erfolgen und du musst auch keine Materialien dafür bereitstellen. Was du beachten musst, ist, dass du einen erdähnlichen Boden hast. Erde übrig gebliebene Matschreste sind nutzbar, Höhlenboden ist am besten, aber es funktioniert auch auf Sand, so wie hier. Hier kommt auch schnell ein Zwerg an, der die Farm errichtet. Aber genauso wie beim Carpenter, der erst einmal noch nichts zu tun hat, nachdem der Workshop steht, wird auch auf der Farm erstmal nichts angebaut. Wenn du allerdings auf die fertige Farm klickst, kannst du für die verschiedenen Saisons die jeweilige Bepflanzung auswählen. Mit manchen Pflanzen geht es einfacher, mit anderen ist es schwieriger. Nur so viel, Plump-Helmets sind anfangs immer schnell in großen Mengen anbaubar und können anschließend schnell in der Brauerei zu Zwergenwein verarbeitet werden. Das einmalige manuelle oder automatische saisonale Düngen kann hier auch aktiviert werden, aber solange du noch keine Pottasche hast, macht das ohnehin keinen Sinn. Nach der Auswahl der Bepflanzung kommen die dafür zugelassenen Zwerge an und bepflanzen im Eiltempo das Feld. Im unteren Bereich siehst du auch, was sich schon alles auf dem Feld befindet. Derweil funktioniert es im Carpenter-Workshop wie auch in allen anderen Workshops etwas anders. Hier wählst du den Workshop an und kannst anschließend über Add New Task eine einzelne Aufgabe hinzufügen. Diese wählst du unten aus der Liste aus oder gibst oben einen Teil davon ein, zum Beispiel ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch und eine Tür. Standardmäßig wird für die Fertigung immer das am schnellsten verfügbare bzw. zugelassene Material verwendet, aber du kannst mit der Lupe auch noch genau bestimmen, was verwendet werden soll. Rechts neben den Materialien steht auch, wie viel du davon derzeit jeweils verfügbar hast. Die Aufgaben können in der Reihenfolge nach oben verschoben werden oder ihre Priorität auf kritisch gesetzt werden, so dass der Zwerg auch alle anderen Arbeiten unterlässt und möglichst sofort dieses Teil herstellt. Wiederholt werden können diese Aufgaben auch, wobei aber bei der Wiederholung immer wieder durch die ganze Liste durchgegangen wird und von jedem ein Teil hergestellt wird und nur die zu wiederholenden Aufgaben in der Liste stehen bleiben und wieder bearbeitet werden. Mit Pause und dem X können die Aufgaben ausgesetzt oder komplett entfernt werden. Im zweiten Tab kannst du einen bestimmten Arbeiter auswählen, falls du das erzwingen möchtest, zum Beispiel jemand der das besonders gut kann, am Anfang sollte das aber nicht nötig sein. Unter Work Orders kannst du noch größere Bestellungen aufgeben, wie ich es auch schon beim globalen Work Orders Menü im vorherigen Teil gezeigt habe, nur hier gelten die Bestellungen nur für diesen einen spezifischen Workshop. Aber das ist auch erst möglich, wenn du einen Manager hast. Ich stelle das also noch einmal etwas zurück. Ich lasse mal das Menü aufgerufen und wir warten was nun passiert. Der Carpenter kommt, bringt das nötige Holz mit und beginnt die Fertigung. Im unteren Menü sieht man, dass die hergestellten Objekte dort im Workshop verbleiben. So soll das natürlich nicht laufen. Um sie woanders zu lagern, benötigst du ein passendes Lager, womit wir schon beim nächsten Menü wären. Im Stockpile-Menü kannst du Lagerflächen an beliebigen Orten platzieren. Die kannst du rechteckig aufbauen, die Flächen zusammenmalen wie du möchtest oder sogar einzelne Flächen verteilen. Sobald du deine Auswahl akzeptiert hast, musst du noch die Kategorie auswählen. Anfangs steht das Lager auf None, also nichts würde eingelagert werden. Einige Standards sind bereits vordefiniert. Wir haben ja auch noch einige Dinge in unserem Wagen, die auch mal in die Festung gebracht werden müssen, sobald wir den Wagen zerlegt haben. Ich wähle daher erst einmal All aus. Über Custom kann ich das Lager noch bis ins kleinste Detail selbst konfigurieren. Hier gehe ich auch noch mal kurz rein, weil ich ausschließen will, dass hier Leichen und Abfälle gelagert werden. Das ist das erste, was ich beim allgemeinen Lager ausschalte. Dafür klicke ich die jeweilige Kategorie an und wähle im jeweilig nächsten Untermenü None aus, um alle Unterpunkte zu deaktivieren. Aber du siehst schon, wie viele Unterpunkte das Stockmenü bietet. Oben gibt es noch eine kleine, nicht offensichtlich anspringende Option, die besagt, ob du generell pflanzliche und tierische Produkte zulässt bzw. nicht pflanzliche und nicht tierische Produkte, unabhängig davon, was du unten sonst noch ausgewählt hast. Ich schließe beide Menüs wieder jeweils mit einem Rechtsklick und lasse zudem den Wagen abbauen. Die Zwerge beginnen direkt mit der Einlagerung verschiedenster Dinge, was nun etwas dauern könnte. Sie bringen aber auch Steine in dieses Lager, was besonders aufwendig ist. Da ich dafür eher ein gesondertes Lager vorsehe, stelle ich Steine auch erst einmal wieder aus. Ist das Lager groß genug, dann sollten auch nach ein paar Minuten alle Dinge vom Wagen und auch die hergestellten Teile vom Carpenter im Lager liegen. Damit der Carpenter nicht übermäßig viele Betten herstellt, lösche ich den Auftrag erstmal wieder. Wieder zurück im vorherigen Menü kannst du nun unter dem zweiten Punkt Furniture Möbel aufstellen. In diesem Fall den eben erstellten Tisch und den Stuhl. Dafür stelle ich in dem Menü aber auf die Option, dass ich das Material nicht selbst auswählen möchte. Die beiden Teile werden schnell aufgestellt. Die Tür ist unter einem separaten Menüpunkt zu finden. Kommen wir nun einmal kurz auf den Manager zurück. Nachdem du unter den Nobles in Administrators einen Manager ausgewählt hast, zum Beispiel unser O0 hier, der sich offenbar gut für den Job eignet, siehst du, dass dieser ein MIGA Study benötigt. Also ein schlichtes Büro zum Arbeiten. Was ein Zufall, dass wir gerade einen dafür passenden Raum eingerichtet haben. Sobald alles eingebaut ist, deklariere ich den frisch eingerichteten Raum als Büro. Das geht im Zonenmenü. Hier haben wir allerlei Möglichkeiten verschiedenste Zonen einzurichten. Aber erst einmal das Büro. Ich wähle Office und wähle einen rechteckigen Bereich, welcher den neuen Raum samt Wänden umfasst. Anschließend wähle ich mit dem Zwergensymbol und dem Pluszeichen den guten O0 als neuen Besitzer dieses Raumes aus. Und schon ist im Administratorenmenü alles in Ordnung und wir können erstens nun globale Bestellungen in Auftrag geben und zweitens auch lokale in unserem Workshop. Um kurz die wichtigsten Punkte der bereits benannten Menüs im Schnelldurchgang abzuarbeiten, gehe ich noch einmal kurz ins Baumenü. Hier gibt es zum Beispiel auch Konstruktionen, um Wände zu errichten, Böden, Treppen, welche mit dem Menüpunkt unter Mining auch wieder entfernt werden könnten. Ebenso gibt es hier kompliziertere Bauten, die aus mehreren Komponenten bestehen, wie Hebel zur Steuerung oder Brunnen. Ebenso gibt es mit Ketten und Käfigen Möglichkeiten Gefangene zu machen bzw. Tiere anzubinden. Traps stellt dir Fallen für Eindringlinge zur Verfügung. Gerne genommen am Anfang ist die Stonefall-Falle, welche früh und einfach verfügbar ist und zudem sehr effektiv wirkt. Hier findest du aber auch die mit dem Hebel verwandte Druckplatte, die durch Flüssigkeiten oder Herüberlaufen aktiviert wird und damit diverse Aktionen auslösen kann. Unter Military findet man beispielsweise Schießziele und Rüstungsständer, welche zum Trainieren deiner Truppen gebraucht werden. Und als letzter einzelner Punkt gibt es das Händlerdepot, welches du auch früh am Anfang zum Empfangen von Händlern benötigst. Auch wenn anfangs deine Händler nur mit kleinem Gepäck kommen, musst du schon mal im Hinterkopf haben, dass der größere Wagen des Händlers drei Einheiten breit ist und somit genügend Platz braucht, um bei dir einzukehren. Ich setze das Depot daher der Einfachheit halber mal ungeschützt an die Oberfläche. Hier kommt nun das zum Tragen, was ich eben bereits erwähnte. Wir benötigen nun drei Materialien, um das Depot zu bauen. Wenn du nicht gerade drei verschiedene auswählen möchtest, kannst du hier einfach bei einem Material auf All drücken und bist durch mit der Auswahl. Unter den Zones sind noch drei weitere Typen, die besonders zu Beginn wichtig sind. Als erstes die Meeting Area, damit deine Zwerge wissen, wo sie sich treffen und austauschen können. Hast du eine Meeting Area angelegt, lohnt es sich diese auch als Taverne zu klassifizieren. Das geht mit dem großen Plus auf dem Schild. Hier könnten auf die gleiche Weise Tempel, Büchereien, Gildenhallen und Krankenhäuser errichtet werden. Hast du aus der Meeting Area eine Taverne gemacht, kannst du dir dessen Eigenschaften mit der Lupe ansehen bzw. einstellen und einen Tavernenbesitzer oder Performer bestimmen und auch festlegen, ob Externe von anderen Völkern in deine Taverne dürfen und wie viele Kirche und Musikinstrumente dort in Kisten gelagert werden sollen. Diese Ansicht ist bei anderen Locations ganz ähnlich, nur eben dann auf das jeweilige Thema bezogen. Oft geht es auch darum, den Wert in einem solchen Ort hochzubekommen, wie zum Beispiel in Tempeln oder Gildenhallen, aber das in einem anderen Tutorial. Als zweites sind die Schlafgemächer für deine Zwerge wichtig, da sie ohne Betten schlechte Laune bekommen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, einen Schlafraum für viele Zwerge anlegen oder individuelle Schlafzimmer, die bestimmten Zwergen gehören können. Zweiteres finden Zwerge natürlich besser, also einen kleinen Raum mit einer Tür davor anlegen. Ich nehme selbst immer gerne 3x3 Räume, viele belassen es auch oft nur bei einem einzigen Teil. Kleiner Tipp, wenn zwischen den Räumen jeweils zwei Steine breit Platz ist, können die Wände von beiden Seiten geglättet und graviert werden, um deine Zwerge dort noch glücklicher zu machen. Hier auf Sand macht es natürlich wenig Sinn. Für die Demonstration ist das hier aber nicht so schlimm. Nachdem die Räume fertig sind, stellst du noch ein Bett rein. dann kann die Zone festgelegt werden. Mit dem Paint-Modus kannst du das für jeden Raum einzeln machen oder stellst auf Multi, wodurch du automatisch viele Räume gleichzeitig anlegen kannst. schlafzimmer kannst du nun einem bestimmten zwerg zuweisen oder es einfach offen für jeden lassen die zwerge weisen sich dann automatisch selbst zu nach dem prinzip wer zuerst kommt schläft zuerst die dritte wichtige zone ist die pen pasture zone eine zone in der deine tiere grasen können weil sie sonst in deiner meeting area verhungern würden hier also draußen eine fläche auf dem rasen deklarieren und anschließend grasende tiere hinzufügen das können Kühe, Pferde, Ziegen, Lamas und so weiter sein. Hunde, Katzen, Hühner, aber auch Schweine brauchen das nicht. Nach der Auswahl bringen deine Zwerge deine Grasentiere auch schnell auf den reservierten Platz. Das sind auch die wichtigsten Menüs und Punkte gewesen. Es gibt unten in der Leiste noch vier verbliebene Punkte, die ich noch kurz vorstelle, ich aber teils in separaten Videos nochmals detailliert betrachten werde. Das erste sind Burrows, gesonderte Zonen, in denen sich Zwerge aufhalten oder die verteidigt werden sollen. Am häufigsten nutze ich diese für sogenannte Panic Rooms, also ein Ort, in dem sich Zwerge verstecken sollen, falls ein Angriff erfolgt. Ich erstelle einen neuen Burrow, Definiere einen Bereich und kann ihn anschließend noch mit einem Symbol und Farben individualisieren. Anschließend weise ich dem Bereich alle Zwerge zu. Gegebenenfalls kann es sie hilfreich sein, später dein Militär außen vor zu lassen. Du kannst noch festlegen, ob es erlaubt sein soll, dass sich Workshops von außen Materialien besorgen dürfen. Das deaktiviere ich für diesen Zweck. Schließe ich das Menü, rennen die Zwerge auch umgehend zu diesem neuen Burrow. Die Burrows haben allerdings auch ein paar seltsame Bugs. Manchmal verbleiben die Zwerge statt im Burrow in der Taverne und kommen dort nicht mehr raus. Kinder achten nicht auf die Restriktionen oder es kommen diverse Meldungen, dass Gegenstände nicht erreichbar seien, obwohl sie es sind. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man unerwartetes Verhalten beobachtet. Im nächsten Menüpunkt können Routen für Minecards definiert werden. Grubenwagen werden genutzt, um viele und schwere Güter schnell durch deine Festung zu transportieren, wobei es verschiedene Fortbewegungsarten gibt. Diese Routen dafür erhalten jeweils Stationen, an denen End- und B-Ladeaktionen unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Da das ein eigenes und vielleicht auch nicht ganz so triviales Thema für sich ist und ich ohnehin ein Video dazu geplant habe, belasse ich es bei dieser Kurzinfo und fahre mit dem nächsten Menüpunkt fort. Die Traffic Areas sind optional nutzbar. Man kann das gesamte Spiel über hunderte Stunden spielen, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Du kannst damit allerdings auch die Routenfindung deiner Zwerge verändern, wenn mehrere Wege zum Ziel führen. Beispielsweise kannst du damit sicherstellen, dass die Zwerge nicht an gefährlichen Stellen hergehen, um zu ihrem Fluss zu kommen dass sie immer an der prächtigen Statue im Eingangsbereich hergehen sollen um einen Blick darauf zu werfen oder um bestimmte Bereiche nach Möglichkeit freizuhalten, weil dort vielleicht ein höheres Angriffsrisiko besteht. Die Runfindung läuft in Dwarf Fortress im Groben so, dass der Abstand zwischen derzeitiger Position und Ziel in Teils gemessen wird. Jede genutzte Flächeneinheit bekommt zwei Punkte zugewiesen, dessen Summe am Ende möglichst klein sein muss. Mit diesem Tool kannst du nun diese Punktegewichtung verändern, indem du einem Bereich anstatt 2 nun 5 Punkte pro Teil zuweist. Oder 25, das heißt, dass 12,5 normale Flächen so viel wert sind wie eine dieser 25er Flächen. Das heißt nicht, dass ein Zwerg niemals diesen Bereich nutzen würde, aber das wird nur noch in Ausnahmefällen passieren, weil der Weg für sie künstlich schwieriger gemacht wurde. Ebenso kannst du eine Route aber auch begünstigen, indem du nur einen Punkt zuweist. Die jeweiligen Wegkosten kannst du individuell für dich einstellen. Der gelbe Bereich stellt den Standard dar und entfernt zuvor festgelegte Bereiche wieder. Eine kleine Demonstration der Funktion. Ich lasse an der Oberfläche einen Baum fällen. Der direkte Weg ist nicht so lang. Wenn ich aber jetzt davor so einen 25er Bereich platziere und dadurch einen langen grünen Bereich schlängeln lasse, kann der Holzwäller entweder außen um diesen gesamten Bereich herumgehen oder durch den verwinkelten Weg. Probieren wir das doch mal aus. Und siehe da, die Zwerge laufen durch den definierten Weg, der nun für sie am günstigsten ist. Wenn man die Traffic Areas ausblendet, sehen die Zwerge zwar aus, als seien sie betrunken, aber das sind sie vermutlich auch ohnehin. Im letzten Menü findest du spezielle Möglichkeiten mit deinen Gegenständen zu interagieren. So kann es beispielsweise sein, dass nach einem Kampf Waffen von dir oder von den Feinden auf dem Schlachtfeld zurückbleiben. Im Standard sind diese gesperrt und können hier mit dem offenen Schloss wieder entsperrt werden. Das geht zwar auch im Menü des Gegenstands, aber so kann man viele Gegenstände eines Bereichs parallel entsperren oder auch sperren, falls du das möchtest. Ebenso kannst du damit Gegenstände für die Entsorgung deklarieren. Wenn du eine Garbage-Dump-Zone definiert hast, werden Gegenstände mit dem Mülleimer-Symbol genau dorthin gebracht, solange sie nicht gesperrt sind. Falls diese Gegenstände draußen sein sollten, denk daran, dass in deinen Standing Orders unter Refuse and Dumping die Option Workers Gather Outdoor Refuse aktiviert sein muss. Nachdem die Gegenstände in der Müllzone abgelegt wurden, werden sie auch automatisch gesperrt, damit sie für die weitere Verwendung ohne weiteres Zutun nicht mehr in Frage kommen. Wundere dich übrigens nicht, wenn die Zwerge alle zu entsorgenen Sachen immer in die obere linke Ecke der Müllzone übereinander stapeln. Das scheint das normale Verhalten zu sein im Gegensatz zum Refuse-Lager. Wenn du zudem ein Loch neben deiner Müllzone hast, bevorzugen die Zwerge es lieber, den Müll in das Loch zu werfen, anstatt es in der Zone abzulegen. Das kann für die dauerhafte Müllentsorgung durchaus nützlich sein. Die nächsten zwei Symbole setzen oder entfernen die Markierungen für einen metallischen Gegenstand, sodass er in einer Schmelze eingeschmolzen wird. Das Einschmelzen führt zur Rückgewinnung eines Teils des enthaltenen Metalls. Das sind bei den meisten Gegenständen nur ein paar Zehntel eines Barrens, sodass du erst mehrere Gegenstände eines Metalls einschmelzen musst, bis am Ende ein einziger Barren herauskommt. Hier bitte an den Nebeneffekt denken, dass metallverarbeitende Zwerge mit einem hohen Skill hier Austicker bekommen können, wenn sie Meisterstücke einschmelzen sollen. Und als letztes kannst du mit dem Augensymbol bzw. dem durchgestrichenen Augensymbol Gegenstände ausblenden, die du gerade nicht sehen möchtest. Das kann mal für Screenshots nützlich sein, auf denen du nicht extra die vielen herumliegenden Steine aufräumen möchtest. Mit den Gegenständen kann weiter interagiert werden, sie sind also nicht weg. Sobald du in dem Menü eines der Augensymbole anklickst, siehst du auch die ausgeblendeten Gegenstände wieder in deiner Festung und kannst sie bei Bedarf auch mit dem Auge wieder einblenden. Auch bei diesen vier Tools kannst du von der Rechteckauswahl auf den Malmodus umschalten, wenn das für dich nützlich sein sollte. Puh, geschafft! Wow! Nach zwei weiteren Teilvideos sind wir endlich durch. Das war nun auf mehrere Wochen verteilte, mühevolle Kleinarbeit für mich und vermutlich auch für dich eine ordentliche Portion Wissen, die erst einmal verdaut werden muss. Besonders, wenn du noch nicht lange dabei bist. Wenn du bis hierhin komplett durchgehalten hast, kann ich dir zu deinem Durchhaltevermögen nur gratulieren. Aber das hier soll auch ein Stück weit als Nachschlagewerk dienen, sodass du später immer wieder hierhin zurückkommen und Details nachschauen kannst. Wikipedia liest du ja schließlich auch nicht von A bis Z durch. Aber auch ich habe hierbei wieder gar nicht so wenige Wissenslücken schließen können. So hat sich das für beide Seiten gelohnt. Wenn du das auch so siehst, freue ich mich wieder über ein Abo und ein Like. In einer kürzlichen Umfrage habt ihr, meine liebe Zuschauerschaft, euch demokratisch ein minecart tutorial mit kurzem Vorsprung vor der Textilindustrie gewünscht. Das wird also das nächste Dwarf Fortress Tutorial sein, welches ich angehen werde. Ich habe aber auch noch parallel andere Ideen für neuen Stuff. Nur ob und inwieweit ich das umsetzen werde und kann, muss ich selbst noch auslohnen. Aber ich möchte lieber nicht so viel verraten oder versprechen, was ich eventuell nicht halten kann. Ich bleib dran, du bleibst dran, alles ist gut. Danke dir fürs Zusehen, ich lege mich jetzt wieder hin, mach's gut.